Willkommen zurück zu Gato Roboto! Wisst ihr noch, als ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir vielleicht circa ein Drittel des Spiels durch haben? Tja, ich habe mich gehört. Wir sind nämlich jetzt schon fast am Ende des Spiels angelangt. Und das wird uns jetzt auch der Computer bestätigen. Hey, Computer, rate mal. Einen Moment, Mensch. Rate, Algorithmus wird kalibriert. Was? Korrekt. Hier ist das Update zu deinem Fortschritt. Alle Gefahren beseitigt. Hurra, jetzt können wir uns endlich das Labor ansehen. Bitte das Passwort eingeben. Ernsthaft? Okay, Kätzchen, immer mit der Ruhe. Ich bin noch so etwas vorbereitet. Lass mich schnell den Passwort-Decoder benutzen. Ich dekodiere. Hallo? Wer ist da? Digga, Bim Bam, was ist das? Bleib zurück, ich warte nicht. Bitte nicht. Bitte das Passwort eingeben. Sieht aus, als müsstest du den Dekoder zurückholen, Kätzchen. Dein Herrchen ist offline gegangen. Ah! Ja, ähm, hier ist schon das Ende des Spiels. Und äh, heute in dieser Folge statt dem Ende des Spiels nahe zu gehen By the way, Palette bitte in dem Virtual Cat Denn jetzt mit diesem Virtual Cat Theme wollen wir ein bisschen Backtracking besteigen Deshalb gehen wir zurück zum Anfangsort Denn das ist jetzt ja der Nexus Und wir wollen zum Landeplatz wieder zurückgehen Der ist nämlich hier oben Falls ihr euch noch daran erinnern könnt Folge 1 Hier sind wir wieder, Landeplatz Und zwar fehlt uns ein einziger Raum weil ich weiß, fehlt nur ein Raum und nicht noch mehr. Oh Gott, das ist aber ziemlich rot hier alles. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich dachte erstmal, es wird ziemlich cool, dieser Effekt hier, aber... Jetzt mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. So, ich habe übrigens auch äh, einen Guide bei mir, damit ich sehen kann, ob ich auch alles habe. Und ich glaube, das haben wir. Okay, das haben wir. Alles klar. Da war ich mir nicht sicher. Okay, hier gibt es auf jeden Fall eine Kassette. So, jetzt können wir hier unseren Roboter kurz wiederholen äh, Ich meine natürlich unseren Mac Sorry, dass ich immer sage, Roboter Es ist natürlich ein Mac Ich mache das immer falsch, tut mir leid dafür äh, Ist eigentlich jetzt mittlerweile auch schon zu spät Das Ganze Let's Play schon gefühlt ist, so gesagt So, und ähm, ich muss auch hin und wieder mal nachgucken ähm, Weil, wie gesagt, ich habe im Hintergrund eine Map für mich offen Damit ich sehen kann, wo alles ist Ich lasse euch mal die Map, beziehungsweise, was ich eigentlich benutze, den Guide In der Beschreibung damit ihr selber sehen könnt, was ich gerade mache, soll ich versuchen, jetzt erstmal nach rechts zu kommen. Das war nämlich der, Fall, als ich der falsche Weg, ich gegangen bin. Hier müsste eine Abkürzung sein. Dum -dum -dum. Ah, hier waren wir schon, oder? Ich meine, oh, nein, hier ist neu. Eintrag Nummer 2312 der Sicherheitsabteilung. Hier ist Jimbo. Der Doktor ist durchgedreht. Die Sicherheitssysteme wurden modifiziert und haben das Personal auf dem Gelände ins Visier genommen.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 Hier reingehen. <lacht> Darauf bin ich auch nicht gekommen. Ja. Logbuch des Kapitäns. Eintrag 72. Mehrere Stunden sind vergangen seit unserer Bruchlandung. Auf diesem elenden Forschungsplaneten. Meine liebe Kiki ist auf die Konsole getreten und hat die Landesequenz unterbrochen. Ich wäre verärgert aber. Sie war auf dieser einsamen Mission meine einzige Gefährtin. Sie hat sich als ziemlich fähige Soldatin erwiesen. Ich fühle eine Woge des Stolzes, dass ich den Elite-Militärrängen von Erde 2 gedient habe. Das macht es mir etwas leichter, etwa leichter jetzt, da meine Lebenskraft schwindet. Zu wissen, dass obwohl ich vielleicht in dieser Höllenmaschine sterbe, die Mission ohne mich abgeschlossen werden kann. Ich könnte nicht stolzer auf dich sein, Kiki. Viel Glück, liebes Kätzchen. Ende und Aus. Miau? Moment, ist er tot? Nein. Giki hat ein Decoder-Modul. Miau. Oh, wir müssen hier sogar hin. Oh. Aha. Okay, das wusste ich jetzt selber nicht, dass wir hier sogar hin müssen. Moment. Ist er jetzt? Entweder wurde irgendwie entführt. Oder? Er ist vor uns gegangen. Wir hoffen natürlich fürs Erste, damit wir ihn retten können. Autsch. Aber ich mache mir da, glaube ich, keine so großen Hoffnungen. Ah oh, der Arme. Hm. Und was macht dann Kiki ohne Herrchen? Hm. Lass uns erstmal nachsehen, ob wir überhaupt irgendwie an das secret tier herankommen. Weil jetzt müssten wir eigentlich so ziemlich alles haben. Also so fast alles, kann man sagen. Autsch, Autsch, Autsch, Autsch. Ja, wegen dem Rot und alles, sehe ich hier nicht alles sofort. Oh, Moment, ich kenne doch die Stelle. Genau, ich kenne diese Stelle. Ah, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Aber jetzt haben wir doch den... Yeah, den Spin Jump und kommen nun easy durch. Die hat ein Kassettenmodul erhalten. Du hast die Palette Nikotin freigeschaltet. Wechsel in dein Menü, um sie auch auszuprobieren. Das sieht schön aus. Ende und aus. Okay, und damit haben wir den Landeplatz, soweit ich weiß, zu 100% abgeschlossen. Falls hier noch irgendwas sein sollte, dann werde ich es wahrscheinlich äh, am Ende des Plays merken, wenn ich nicht das Achievement bekomme, dass wir 100% haben. Wissen was heißt Achievement? Man sieht es ja sowieso, sowieso ähm, auf dem File, sage ich mal. Also man sieht am Ende sowieso, ob man es... Geh weg ob man es äh, 100% geschafft hat oder nicht. Aber ich denke mal, wir haben jetzt den Landeplatz durch. Ich glaube, man sollte ja sowieso nochmal zurückgehen. Ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr. Was heißt, dass wir nun den Nexus nochmal machen können? Ja, wie gesagt, Landeplatz sind wir jetzt für 100%ig durch und machen als nächstes beim Nexus weiter. Wir müssen hier auch nochmal alles erkunden. Wir könnten zwar jetzt schon zum Finale des Spiels, aber wie gesagt, ich möchte diese Folge 100% machen. Ich okay, glaube aber, kannst du über äh, den Computer reden. Bitte das Passwort eingeben. Miau. Versteht er? Ah, wahrscheinlich Miau, oder? Miau. Korrekt. Das Passwort lautet Miau. Miau. Sesam, öffne dich. So, und hier ist nur der Eingang. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Miau. Ja, jetzt wird uns die Roboterstimme helfen anscheinend. Interessant wir haben ja jetzt äh, immer noch so viel oh, moment äh, Moment. hier können wir ja jetzt noch lang gibt es ja jetzt auch noch mal was zu tun ne? also damit meine ich halt das was ich letzte folge genau hier was ich hier letzte mal in folge versucht habe hier soll man anscheinend doch lang kommen ich weiß nicht von welcher richtung aus es wirkt aber auf mich eher so als würde das von hier aus sein aber das macht ja keinen sinn ich weiß, dass man in diesem Spiel ein bisschen Rocket Jumpen kann. Also, zumindest so eine Art Rocket Jump ist das hier. Das, was man hier mal so machen kann. Ich weiß nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das da vielleicht gar nicht mal so wichtig ist. Weil, wenn ich mir auf meine Hilfsmap anschaue, auf meinem Guide, dann sehe ich, dass alles, was wir da schon bekommen könnten. Ach nein! Moment, es ist nicht alles, was wir da bekommen könnten. Eine Sache fehlt uns da noch. Ich glaube, da gab es nämlich hier oben noch irgendwas, ne? So, Moment, jetzt muss ich kurz hier nochmal durch, aber das sollte ja kein Problem werden. So, zack, zack, zack, zack, zack. Genau, hier ist noch ein Energy Kit. Genau, das hier haben wir, das ist diese Kassette. Aber hier gibt es noch ein Energy Kit. Ich glaube, ich liste dieses ganze Gejage auf alle 100%. Auf zwei Parts auf. das ist ja ganz viel. Wie kommen wir denn da ran? Mal, doch, doch, man kommt da von rechts ran. Also, so wie ich es mir schon dachte, so ist es auch richtig. Wir müssen da irgendwie hochjumpen können. Okay, Moment. Machen wir das gleich. Weil jetzt haben wir ja sowieso hundertprozentig genug Kassetten und können sowieso jetzt erstmal ein. Autsch! Ein Upgrade bekommen bei dieser einen Froschstabe. War das eine Froschstabe? Ich glaube, das war eine Froschstabe, weil ich mich richtig erinnere. Ich weiß noch nicht, wo sie war. Ich meine, sie war hier unten. War das nicht so, dass sie hier unten ist? Doch, hier ist sie. Hatschi! Ja? Also gut, Kätzchen, sehen wir uns mal deinen Fortschritt an. Oh, du hast sieben Kassetten gefunden. Braves Kätzchen. Miau. Das sollte reichen. Kiki hat ein Dauerfeuermodul erhalten. Halte er einfach jetzt gedrückt, um mit diesem Ungetüm zu feiern. Miau. Hatschi. Also, es gibt noch eine Verbesserung, die ich vornehmen kann. Rabbas Little Helper. Wieder, wenn du alle 40 Kassetten gefunden hast, viel Glück. Oh, okay, das ist OP. Ihr könnt ihm sagen, was er wollte. Das finde ich OP. Ich kann einfach X gedrückt halten. Das war ja das ganze Spiel lang. Ich bin einfach unbesiegbar. <lacht> ah, Das sehe ich erst jetzt oben rechts, wenn ich schieße. Dann wird Kiki wütend oben. Das ist ja richtig cool. Ja, diese kleinen Details, die habe ich nie gesehen, weil ich immer auf das Innere ja achte im Gameplay und nie auf das Äußere. Null. So, aber hier oben gibt es ja auch noch was. Ich wette, hier oben gibt es ein schönes Etwas, was wir haben möchten. Kiki. Geh da mal hoch. Da kann man nicht mit dem Mac hoch. Habe ich herausgefunden. Verdammt. Oh nein, ich habe es vergeigt. Ich habe es vergeigt. Mhm. Moment, habe ich jetzt mein Autofeuer nicht mehr? Ach, das speichert dann genau hier. Okay, danke schön. Ja, ich habe es vergeigt. Ich hätte mich da nicht, äh, Ich hätte da nicht runterfallen dürfen. So, machen wir es nochmal. Ja, ich glaube, das splitte ich hier in zwei Folgen auf. Oh Gott. Ich sehr viel zu tun. Oh, nein, nein, nein! Jetzt aber. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Okay, gut. Oh, oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Bam, bam, bam, bam. Hier hätten wir übrigens schon vorher gekonnt. so nein, können wir nicht. Erst jetzt ein neuen können wir hier hin. So ist es. Okay. Nein, nein, nein. Wow Okay. Gott, was ist denn das da unten? Ist das einfach eine Textur oder ist da irgendwas? Oh, auf jeden Fall wie eine Kassette. Du hast die Palette Sumpfmatchagerei eingeschaltet. Wechsle in dein Mini, um sie auszuprobieren. Und Yay! Hier war noch eine. Warte, ist ja oben was. Ist so ein Leiter. Leiter. Kannst du die Leiter hoch? Wow. Wo sind wir denn jetzt? Irgendein... Hey, hey, hey, hey. Nicht runter. Irgendein Geheimnis hier. Geheimer Ort. Okay. Alles Gute, Anna. Miau. Was? Wie bitte? Da hinten ist ein Gegner. Ist alles gut, Anna? Okay, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Okay, ich vermute mal, das hier ist irgendwie ein B B Bundesraum oder so. Sehr verwirrend. Gehen wir wieder runter. Hui! Au! Kiki hat sich ein bisschen wehgetan. Passiert. Das kriegt... Aber Kiki, easy, wieder hin. Okay. Hier ist also ein Secret. Wahrscheinlich hat das was mit der Story zu tun des Spiels. Die wir noch ein bisschen entschlüsseln müssen. So, hier ganz rechts. Wo ich die ganze Zeit hätte hin können, Soweit ich weiß. Hier rechts. Einmal weiter rechts und rechts und rechts. Ich glaube nämlich, dass es hier... Von Anfang an ein Upgrade gegeben hätte, was ich mir die ganze Zeit hätte holen können, oder? Ist das so? Oh, Bosskampf! Bam. Ja, kein Problem hier. Bam. Blum, bam, bam. Oder die beiden sind schon mal kaputt. Ouch. Das stört uns wenig. Wir machen jetzt hier bam und bam, bam. Und dann bam, bam, bam, tot. Ja. Genauso war es. Ein Energy Kit. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt, aber wir müssen jetzt so ziemlich alle haben. Zumindest fast alle, könnte man sagen. So. Ähm, lass mal sehen. Nein! Wow! Die oben runtergefallen. Ups. Autsch! Oh Gott, Amikiki. Lass mal sehen. Ähm. Ich muss mal von der Karte im Hintergrund schauen. Ich versuche nicht rauszuklicken. Ähm, ich habe mein Spiel nicht im fullscreen Damit ich die Karte noch sehen kann. Äh, oh. äh wir müssten. Wie, wie kommen wir da rüber? Da muss man irgendwie rüberkommen. Ich weiß aber nicht wie. Ach ja, hier soll es noch was geben. Wusste ich ja schon die ganze Zeit lang, dass es hier was gibt. Haben wir ja schon gesehen, als wir das erste Mal runtergefallen sind. Hier gibt es noch irgendwas. Und ich habe das Gefühl. Vielleicht gibt es hier irgendwas, wenn wir hier hochklettern. Kann man hier hochklettern? Man kann da nicht in der Luft hier... Hier oben ist... Nicht nur hier oben ist was, sondern hier oben, glaube ich, auch. Man kann Rocket jump in dem Spiel, aber ich weiß nicht, wie das geht. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Ähm, das wird hier sehr kompliziert. Ich weiß nämlich nicht, wie wir hier vorbeikommen an allem. Ja, ich glaube, die nächsten Folgen werden wir ganz viel Backtracking betreiben. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Dafür haben wir in den letzten paar Folgen so gesehen alles im Spiel gemacht, was man machen kann, gefühlt. Doch da kommt man hoch. Das sagte ich mir schon letzte Folge. Ich weiß, wie ich es reingeschnitten habe, aber ich habe das letzte Folge auch schon probiert, da hochzukommen. Uh, weil ich stelle da vieles ich raus. Aber jetzt kann ich eigentlich so ziemlich alles drin lassen. Ja, ich habe es irgendwie geschafft. Irgendwie durch äh, Raketen-Spam. Yes. Du hast die Palette Urin freigeschaltet. Wechsel dein Menü, um sie auszuprobieren. Ende uh, und aus. Okay. Äh, <lacht> uh, Nehmen wir mal eine neue... Äh, Palette, Nikotin für den Rest der Folge Ja, wir können ja jede Folge dann jetzt zwei 2 nehmen jetzt ist Backtracking So, das haben wir schön und gut aber hier ist auch noch was hier ist auch noch was auf jeden Fall ich weiß halt jetzt nicht, wie viele Kassetten wir schon haben hier ist auf jeden Fall was hier muss was sein wie kommt man nur da hoch Oh, Moment, Idee, Idee, Idee Hier hoch oder nein, was ist das da oben nur Deko? Hm. Doch hier ist was. Hier kommt man hoch. Doch man kann rocket jumpen. Moment, ich mache es nicht richtig. Doch da gibt es was. Da kann man hoch. Ich dachte, hier kann man irgendwo hoch. Nein. Ugh. Verdammt. Jetzt bin ich hier hoch. Komm, yes. Ja, hier kommt man nur hoch, wenn man Rocket jumpen kann. Aber ihr seht, man kann hier hoch. Ich dachte die ganze Zeit, man geht durch die Mitte nach oben, aber nein, hier ist es. Was ist in dem Wasser? Nichts. Soll nur zeigen, dass hier was ist. Okay. Und mir wahrscheinlich Schaden geben, wenn ich es hier nicht hochschaffen. Nein, Moment. Ich glaube, ich kann nicht nur mit Kiki hoch. Oder? Ich glaube schon. Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Nein! Jetzt ehrlich. Oh, Crap. Das war ein Gegner. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein... Weiß ich nicht. Deko halt. Was weiß ich? Was ist hier schon? Okay, ich muss da aufpassen. Das hier ist sehr schwierig, anscheinend. Weil das Ding lebt. Okay, ich muss wahrscheinlich ganz schnell einfach durch. Geht gar nicht. Ich komme da nicht durch. Der steht da perfekt im Weg. Sag mir nicht, ich muss da mit dem Mac hoch. Also, das, das ist krank. Das schafft man doch niemals mit dem Mac dann hoch. Ich kann doch nicht fliegen. Ich hab doch kein Flügelspiel. Okay, ich verstehe. Sie soll man Damage bekommen, falls man den Rocket Jump nicht schafft. Kommt man da hoch? Maybe, aber da muss ja krank gut darin sein, zu Rocket Jumpen. scheiße doch da kommt man hoch wow nein ich habe aber keine raketen das reicht nicht ich, ich habe nicht genug raketen um da hochzukommen das steht aber perfekt im weg ist das problem der steht da perfekt im weg obwohl vielleicht kann ich von da ganz leicht rüberspringen. oh gott äh. Will ich das jetzt noch weiter ausprobieren? Irgendwie. Irgendwie nicht. Irgendwie sieht mir das so schwer aus. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich verschwende gerade, glaube ich, einfach nur Lebenszeit. Ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen Rocket Jumpen üben. Man kommt da sehr sicher hoch, aber. Dann habe ich halt nicht genug ist einfach. Ich würde sagen, wir versuchen, eher herauszufinden, wie wir wieder links hinkommen. Oh, Moment! Oh, ich hab's geschafft! Wow, das war echt schwer. Die müssen bedenken, die kann man schon von Anfang an bilden, sobald man den Double Jump mit den Raketen hat. Also ziemlich Mitte des Spiels anfangen whatever. Also ich hätte ja schon früher hingekommen. Aber das da wo muss er erstmal kommen? Puh. Ein Energy-Kill erhalten und somit müssten wir jetzt alles... Ja, okay, wir haben jetzt zwar jetzt alles in der Ebene, nur diesen einen Ort da nicht. Ich guck mal, ob ich den vielleicht ein andermal mach, weil jetzt... Oh Gott. Jetzt bin ich erstmal so wirklich froh, dass ich überhaupt diese Stelle hier, diese Passage hier endlich geschafft habe. Cool, äh, ja, ich glaube, das bitte ich hier in weitere Teile auf, das heißt, dass ich jetzt wahrscheinlich hier die Folge schon beenden werde, äh, ansonsten sehen wir uns gleich nochmal wieder, ich werde nur jetzt die Palette jedes Mal ändern, wenn wir an einen anderen Ort kommen.